Hallo und willkommen bei EasyOffice. Ich bin Easy und ich zeige dir heute, wie du ganz einfach Formen in PowerPoint kopieren kannst. Wir fangen an mit der Folie, die diesen wunderschönen Smiley enthält, den wir gerne kopieren möchten. Möglichkeit Nummer 1 ist, dass du mit Rechtsklick auf den Smiley klickst, dann auf Kopieren gehst, dann nochmal Rechtsklick irgendwo auf die Folie und unter Einfügeoption auf diese Einfügeoption mit dem A. Die Option ist relativ umständlich, deswegen würde ich dir gerne noch zwei weitere Optionen zeigen. Die eine davon ist, dass wir mit Shortcuts arbeiten. Wir wählen also die Form aus, die wir kopieren möchten und drücken dann die Steuerung-Taste, also die auf der STRG steht, zusammen mit dem C. Dann drücken wir nochmal die Steuerung-Taste zusammen mit dem V und dann haben wir einen zweiten Smiley. Also STRG-C ist Kopieren und das Steuerung v ist das Einfügen. Wir machen also eigentlich das gleiche wie vorher, nur ein bisschen schneller eben mit diesen Tastenkombinationen. Die weitere Möglichkeit, die es in PowerPoint gibt, ist, dass du die strg also die auf der STRG steht, gedrückt hältst, dann die Form anwählst, also anklickst und einfach zur Seite ziehst und dann kannst du die auch kopieren. Das ist eigentlich die, die ich am meisten verwende. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, ich freue mich über einen Daumen hoch und natürlich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst. Bis dahin und happy slide writing!